Denken Sie an Ihre Redezeit, bitte. Dann ja, letzter Satz. Der eine muss immer kommen. Ich bin im Übrigen der Auffassung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen nicht ins Strafgesetzbuch gehören, nicht zum Strafrecht verloren haben, nicht ins Strafgesetzbuch gehören. Paragraf 219a, Paragraf 219a gehört endlich abgeschafft. Vielen Dank. Der letzte Redner